Das Abgreifen von Bankzugangsdaten im Online-Banking, das ist der Bankraub des 21. Jahrhunderts. Wir haben bei ILEX-Rechtsanwälte in diesem Jahr eine ungewöhnlich hohe Zahl an Fällen des Pishings zu bearbeiten. Und unser Anspruch ist es, wir wollen über den Tellerrand hinausblicken. Deshalb haben wir schon im Februar diesen Jahres die Arbeitsgruppe Prävention Cybercrime gegründet. Und mit dieser Arbeitsgruppe wollen wir nicht nur den einzelnen Fall bearbeiten, sondern alle Fälle wissenschaftlich auswerten. Unsere Fragestellung ist es, wie gelingt es den Tätern, das Online-Banking abzugreifen? Wir wollen das Online-Banking sicherer machen, wir wollen gemeinsame Tatmuster herausfinden und wir wollen Schwachstellen im Online-Banking aufdecken. Das Online-Banking sicherer zu machen, das ist eine echte Herkules-Aufgabe. und Herkules das ist ein gutes Stichwort, denn hinter mir, da ist ja der berühmte Herkules, die berühmte Kupferstatue in Kassel. Ich bin nämlich mitten in Deutschland und ich schlage Ihnen vor, ich nehme Sie jetzt mit bei dieser Herkules-Aufgabe, das Online-Banking sicherer zu machen, auf fünf Stationen und erkläre Ihnen, was wir in der Arbeitsgruppe Prävention Cybercrime herausgefunden haben. Und dann erobern wir das Oktokon. Und hier sind wir an der ersten Station zur Verbesserung der IT-Sicherheit im Online-Banking angekommen. Eine echte Herkulesaufgabe. Und es stellt sich ja die Frage, warum sind die Täter so erfolgreich im Abgreifen von Bankzugangsdaten im Online-Banking? Wir haben unsere Fälle ausgewertet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass über 90 Prozent der in diesem Jahr bearbeiteten Verfahren betreffen ausschließlich das sogenannte App-basierte Online-Banking. Das App-basierte Online-Banking, das wird inzwischen von fast jeder Bank angeboten. Es hat unterschiedliche Namen, je nachdem bei welcher Bank man ist. Und das App-basierte TAN-Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben das Online-Banking ist, das grundsätzlich schon für das Smartphone geeignet ist. Es zeichnet sich dadurch aus, wenn Sie das mit dem Smartphone betreiben, dass Sie auf der einen Seite eine Banking-App haben. Da habe ich mir mal ein Spielzeug ausgedacht und da halt es mal hier hin. Und auf der anderen Seite haben Sie eine TAN-App. Das war auch schon immer so beim Online-Banking. Nur die Besonderheit des App-basierten TAN-Verfahrens, die besteht nun darin, dass beides auf einem Gerät zusammengeführt wird. Und das war früher anders. Früher war es ja gerade so, dass sie beispielsweise sich auf ihrem Computer eingeloggt haben. Sie haben den Browser geöffnet, haben sie ins Online-Banking eingeloggt. Und dann gab es vielleicht ein zweites Gerät, vielleicht ein Chipkartenlesegerät, ein Chip-basiertes Gerät oder ein TAN-Generator. Idealerweise waren diese beiden Zugangsmittel unabhängig voneinander, das heißt, wir sprechen von einem Zwei-Wege-TAN-Verfahren. Und dieses Zwei-Wege-TAN-Verfahren ist jetzt beim App-basierten Online-Banking aufgehoben. Es gibt nur noch ein Smartphone, auf dem Sie das betreiben. Sowohl die Banking-App als auch die TAN-App sind auf dem gleichen Gerät. Ich nenne das zumindest mal eine ungünstige, ungünstige Ausgangslage, denn das macht es den Tätern natürlich einfacher, das Online-Banking zu hacken. Und hier sind wir jetzt an der zweiten Station zur Verbesserung der IT-Sicherheit im Online-Banking angekommen, einer echten Herkulesaufgabe und hinter mir der Herkules von Kassel. Hier geht es jetzt um die starke Kundenauthentifizierung Bereits seit Februar 2018 gibt es eine gesetzliche Vorschrift, die verlangt von den Anbietern von Online-Banking, von den Zahlungsdienstleistern, die sogenannte starke Kundenauthentifizierung ab. Starke Kundenauthentifizierung, das bedeutet, dass grundsätzlich zwei Authentifizierungsmittel nebeneinander existieren müssen. Das heißt, der einfache Login wo nur das Zugangswort und die PIN abgefragt wird, die reicht nicht aus. Wir brauchen zwei Zugangsmethoden, und zwar aus dem Bereich Wissen, Besitz oder Inherenz. Wir haben festgestellt bei den erfolgreichen Fällen des Abgreifens von Bankzugangsdaten, dass die weit überwiegende Anzahl an Zahlungsdienstleister diese starke Kundenauthentifizierung jedenfalls beim Login in das Online-Banking nicht so umgesetzt haben, nach unserer Ansicht, wie es der Gesetzgeber eigentlich in § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vorgesehen hat. Das war dann eben nur eine einfache, ein einfacher Login. Aber das reicht nach unserer Ansicht gerade nicht. Wir brauchen den doppelten Login. Und das begründen wir damit, dass das ja auch sinnvoll ist. Denn die Fälle laufen regelmäßig so ab, dass die Straftäter sensible Daten mitlesen, indem sie einfach sozusagen den Zugang des Bankkunden mitlesen und sich dann selber in das Online-Banking einloggen. Genau das möchte ja die starke Kundenauthentifizierung bereits beim Login verhindern. Die ähm, Straftäter sollen sich nicht einloggen können. Sie sollen keine sensible Kundendaten mitlesen. Und die sogenannte starke Kundenauthentifizierung sorgt dafür, dass die Hürden etwas größer sind. Sie sind nicht unmöglich, aber sind etwas größer, weil es zwei Authentifizierungsmittel nebeneinander gibt. Jetzt sind wir an der dritten Station unserer Herkulesaufgabe aufgabe zur Verbesserung der IT-Sicherheit im Online-Banking angekommen. Und hier geht es um die Tatvariante des Social Engineerings das heißt der sozialen Manipulation. Ich wende mich an Sie als Endkunde, als Nutzer des Online-Bankings und etwa 70 Prozent unserer Fälle hatten eben auch äh, einen Fall der sozialen Manipulation, das heißt hier gab es in der Regel zunächst eine Pishing-Mail oder eine Spear-Pishing-Mail, mit der der Bankkunde aufgefordert wurde, einen Link in der E-Mail anzuklicken. Und er sollte nicht merken, dass er auf einer gefälschten Webseite seiner vermeintlichen Hausbank landet. Und dort sollte er irgendwelche Daten eingeben. Aber das ist noch lange nicht alles. Es geht ja noch weiter. In etwa der Hälfte der Fälle hat der Bankkunde sogar einen Anruf bekommen äh, eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Auch hier wurde Vertrauen aufgebaut. Beispielsweise, indem die Absenderrufnummer gleich die der eigenen Hausbank war. Beispielsweise, indem der Anrufer genau wusste, welche Person normalerweise das Bankkonto auf Bankseite betreut. Und es gab viele andere Detailinformationen, mit denen der Anrufer Vertrauen zum Bankkunden aufbauen konnte. In diesen Punkten ist es wichtig, dass Sie sensibilisiert sind, dass Sie diese Fälle kennen. Und genau deshalb drehen wir ja dieses Video. Jetzt sind wir an der vierten Station unserer Herkules-Aufgabe angekommen und hinter mir sehen Sie schon den Herkules. Hier geht es um das Tageslimit. Das Tageslimit ist eine Sicherheitsschranke und nützt Ihnen als Bankkunde. Nutzen Sie dieses Tageslimit, denn wenn es Fremdentätern gelingt, eine nicht autorisierte Zahlungsanweisung zu tätigen, und diese Zahlung überschreitet das Tageslimit, dann haftet für den Schaden per se die angewiesene Bank. Sie sind also haftungsfrei. Mein zweiter Appell richtet sich an die Softwarehersteller der Banken. Es nützt ähm, auch einer Bank relativ wenig, wenn die Täter das Tageslimit einfach selber ändern können. Und in 30 Prozent unserer Fälle, die wir ausgewertet haben, war es so, dass die Straftäter das Online-Banking des Bankkunden übernommen haben und das Tageslimit selber geändert haben, weil auch für die Änderung des Tageslimits sollte eine starke Kundenauthentifizierung vorgesehen sein. Das heißt, es sollte die gleichen Sicherheitsschranken geben wie bereits beim Login in das Online-Banking. Jetzt sind wir an der fünften Station zur Verbesserung des Online-Bankings angekommen. Und hier oben wende ich mich an Wirtschaftsunternehmen, die haben nämlich nicht die Möglichkeit, ihr Tageslimit mal eben auf 500 Euro herunterzuschrauben, weil sie nämlich wesentlich größere Geldbeträge bewegen. Und hier sind interessant die IT-Dienstleister, die oft im Unternehmen ein System eingerichtet haben, bei dem das Online-Banking mit einer professionellen Software getätigt wird. Auch haben die IT-Dienstleister oft eingerichtet, dass ein chipkartenbasiertes Verfahren existiert. Doch jede Kette ist nur so gut wie sein schwächstes Glied. Sehr häufig erlebe ich es, dass immer noch das Ad-basierte Online-Banking-Verfahren parallel existiert und das ist dann weiterhin angreifbar. Das heißt, wenn Sie ohnehin eine Software nutzen für das Online-Banking, dann denken Sie auch daran, dass Sie das Ad-basierte Verfahren, das deutlich schwächer ist und deutlich angreifbarer ist, abschalten. Und jetzt erobern wir das Octopon. Inzwischen haben wir das Octocon erobert. Es ist natürlich dem Wesen eines Kurzfilms geschuldet, dass wir nur fünf Vorschläge in Kurzform bringen konnten. Wer mehr wissen will, die Mitglieder der Arbeitsgruppe Prävention Cybercrime werden im kommenden Jahr ihre Arbeitsergebnisse in einschlägigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften des Beck-Verlages publizieren. Und dort finden Sie dann die Langfassung. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund.